Was uns in der heutigen Zeit wirklich wichtig ist? Ihre Gesundheit und Sicherheit. Ihr Schutz auf Reisen. Und das Gefühl auch unterwegs, stets in guten Händen zu sein. Und dabei flexibel auf alle Situationen zu reagieren. Klingt nach hohen Anforderungen? Wir machen es möglich. Seit fast 50 Jahren verschreiben wir uns kompromisslos den Bedürfnissen unserer Kunden und entwickeln uns und unsere Leistung kontinuierlich weiter, um immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen, dass sie sich auf uns verlassen können. Für Ihre Gesundheit und Sicherheit haben wir das Clean Safe-Protokoll entwickelt, damit Sie transparent erkennen, welche Hotels zuverlässig Hygienemaßnahmen sicherstellen. Für Qualität und Flexibilität sorgen wir mit der HRS Travel Care. Schnellster Kulanzservice rund um die Uhr und weltweit. Mit kostenloser Stornierung oder Umbuchung im Covid-19-Fall. Aus Solidarität zu unseren Hotelpartnern. Für das ganz besondere Hotelerlebnis gibt es jetzt neu MyHRS Prime. Ausgewählte Hotelangebote, Upgrades und mindestens 30% Rabatt sowie Partnervorteile für MyHRS-Mitglieder. Einfach unschlagbar. Finden Sie Ihren ruhigen und flexiblen Arbeitsplatz im HRS Hotel Office. Hotelzimmer können Sie jetzt zur günstigen Tagesrate buchen und in professioneller Umgebung unter höchsten Hygienestandards arbeiten. Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. So gestalten wir für Sie die Zukunft des Reisens. Von der Hotelsuche bis zur Heimkehr, damit Sie sich unterwegs so gut wie zu Hause fühlen. HRS – das Upgrade für Ihre Reise, auf das Sie sich verlassen können.